Liebe Diana, hallo! Hallo Martin, grüß dich! Ich war jetzt da vorne beim Tagebusschen dabei. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Was ist der Also der Tagebuchslame ist äh, ein Wettlesen um die Gunst des Publikums, aber in dem Fall mit Tagebüchern. Also es lesen Laien aus ihren Original-Tagebüchern, idealerweise aus der Jugend vor, nichts Aktuelles. Und das vor Publikum, das ist wichtig, das muss man dazu sagen, weil es haben schon manche nicht geglaubt. Und äh, ja, das klingt jetzt sehr schräg. Es ist natürlich eine Form von Castingshow, ja. Aber es ist äh, sehr, also ich lache selten so herzhaft und es ist so befreiend, weil äh, wie sage ich immer. Man lacht nicht übereinander, sondern miteinander. Und das ist das Schöne daran. Es ja. also lesen entweder vier bis sechs Leute, jeweils fünf Minuten. Und das Publikum entscheidet, wer dann weiterkommt. Und am Ende gibt es dann einen Sieger oder eine Siegerin, die bekommt dann 1000 Schilling Taschengeld erhöhen, weil die meisten zu schilling ein Tagebuch geschrieben haben. Ja. Ähm, man darf Namen ändern, es empfiehlt sich auch ab und zu. Ja. Äh, man kann Deckstellen auslassen, aber man darf nichts umschreiben. Das ist so die Regel. Und es muss mindestens fünf Jahre alt sein. Also man muss einen Abstand zu den Einträgen haben. Das ist sowohl für das Publikum gut als auch wie für den Lesenden. Und, oder die Lesende und ja, also es ist äh, sehr amüsant. Also man kann sich das nicht wirklich vorstellen, wenn man das so hört, aber ähm, kommt hin, kommt vorbei oder sucht eure alten Tagebücher raus, weil äh, man würde nicht glauben, die Probleme von damals sind mittlerweile zum Schieflachen Beziehungsweise es ist uns doch immer allen gleich gegangen. Wir waren alle irgendwie in irgendjemand unsterblich verliebt und haben von dem tagelang ins Tagebuch geschwärmt. Oder die beste Freundin ist heute halt die beste Freundin, morgen ein Bitch, übermorgen wieder die beste Freundin. Eltern, Sch Schulprobleme, lauter solche Sachen kommen vor. Also es ist, es gibt nichts, was noch ein nicht wahr, glaube ich, auf der tagebuch das muss man auch dazu sagen. Ja. Wie kommst du zum Beispiel zu Leuten, die das lesen? Ja, das ist der schwierige Baut daran. Ähm, weil das sind nicht alle so wie du, Bühnengeil. <lacht> ja, aber du machst das auch gut. Ja. Ähm, nein, das ist gar nicht einfach. Ähm, das kostet mich auch oft viele Nerven, weil ich mache das ja nicht nur in Wien. Und in Wien ist es einfacher, weil da mache ich es seit vier Jahren. Und das sage ich immer, da leben die extrovertierteren Menschen als wir in den Bundesländern. In den Bundesländern ist es richtig hart, weil in den Bergen haben die Leute sehr viel zu verbergen. Aber natürlich am, am besten ist es, wenn Leute zuschauen waren und dann sagen, Ma, das habe ich total super gefunden und das sind meine fünf. Minuten auf Frame und ich suche meine Tagebücher raus. Die idealerweise melden sie sich selber bei mir per Mail, diana.at. Äh, Freunde, Freundinnen habe ich mittlerweile keine mehr, weil die haben alle schon mal lesen müssen. Ja. Äh, mein ältester Teilnehmer war 90, meine jüngste 14, weil die hat schon sehr früh begonnen ein Tagebuch zu schreiben und der Älteste, das war einfach total schön, das waren Gänsehautmomente. Ja. Äh, ich habe Schwierigkeiten 70er Jahrgänge zu finden, fällt mir sehr auf. Die jüngeren Jahrgänge ist sehr einfach, weil die sind durch <lacht> die ne ja, und neue Medien gewohnt, ihre persönliches äh, öffentlich zu machen. Da haben die hat eben die 70 er generation noch mehr Probleme. Und die Älteren haben geht es auch schon wieder, weil die sagen mal, find das nett, das mit jungen Leuten oder Menschen zu teilen. Ich Quere überall Leute. In der klo das hat schon funktioniert. Auf der Tanzfläche, ich bin nicht die, die über das Wetter redet, sondern ich frage ihn: hast du Tagebuch geschrieben? Und so komme ich zu meinen Leuten. Ja. Es ist äh, jedes Mal ein Risiko, weil ich lese die Texte nicht im Vorfeld, Also es ist auch für mich jedes Mal eine Überraschung und äh, es ist äh, schon so, dass mir sehr viele Leute immer sehr knapp abspringen und ich jedoch äh, eine Show bieten muss, ähm, das ist nicht einfach. Ja. Äh, wenn wer jemanden kennt, bitte gerne verbetzen. also das, ist, das wirkt natürlich auch, also das sind die Methoden, wie ich hinter die Leute komme, und es funktioniert auch nur, wenn sich die Leute melden, also in Innsbruck war es jetzt echt so, dass ich zum Beispiel das letzte Mal, wo ich dort war, gesagt habe, ich muss Termine absagen, wenn sich jetzt nicht bald wer meldet, und dann haben sich doch welche gemeldet, weil sie gesagt haben, nein, sie finden das so super und sie möchten, dass es gerne weitergeht, also so Sachen. Also man meldet sich, wenn man wissen möchte, bei Diana .com .at. .at. at genau. Im Vorfeld an. Also, das heißt, ich muss natürlich das Land noch anschreiben. Genau, einfach am besten hier schreiben und dann geht es informell. Genau, und äh, ich, es gibt dann eine Infomail von mir und ähm, stehen natürlich für sämtliche Fragen zur Verfügung. Ähm, es empfiehlt sich natürlich im Vorfeld, das mal wo anzuschauen, weil dann sieht man, ob das für jemanden was ist oder nicht, weil man teilt ja da schon sehr viel mit der Öffentlichkeit und ich verstehe das schon, dass das mit jeder Mann und jeder Frau Sache ist. Ja. Ähm, auch der Unterschied zum Blogschreiben ist, Blogschreiben schreibt man für die Öffentlichkeit, aber das Tagebuch hat man für sich im Geheimen geschrieben. Ja. Also daraus vorzulesen, da muss man schon einen Abstand dazu haben. oder und eigentlich ist das das Wichtigste, man muss über sich selber lachen können. Und dann macht es Spaß und dann kann es befreiend sein und die Rückmeldungen, die ich habe von den Leuten, die auftreten. Also bis jetzt aufgetreten sind, haben immer alle gesagt, es war total super, so total nett und ich mache nochmal mit. Ich habe aber nicht mehr so viel Stoff oder ja, weil ich, es soll auch immer nur alles einmal vorgelesen werden pro Stadt. Ja. Also wenn jemand jetzt in Wien was macht und sagt, okay, ich habe aber nur Stoffe einmal, dann kann er gerne mal nach St. Pölten oder nach Baden kommen, weil das liegt in der Umgebung oder in Salzburg und in Innsbruck bin ich auch regelmäßig. Ja. Im Sommer in der Pulpa in Vellkirch, das ist beim Pulpa-Festival. Das sind so momentan meine Stationen. Und es macht halt extrem viel Spaß. Ich hätte mir nie gedacht, also das, das so Tagebuchschreiben äh, hat in dem Fall mein Leben verändert. Das hätte ich mir nie gedacht, aber es ist so. Ja. Es ist eigentlich sehr absurd, wenn man so bei der Wer bin ich schon raten müsste, was ich mache. Ich glaube, äh, ich würde sehr viel in mein schweinlich fallen. Ja. Ich überrede Menschen dazu, aus ihrem privaten Tagebuch laut vorzulesen. Ja, ja genau <lacht> Und wenn wir jetzt einfach einmal noch zu feig ist, um selbst zu lesen. Wo informiert ja. man sich, dass man anderen zuhören kann, wenn sie vorlesen? Auch äh, einfach auf Facebook, bei äh, Facebook Tagebuchslam oder auf meiner Webseite liebestagebuch.at bzw. auch tagebuchslam.at. Es funktioniert beides. Und ähm, in Wien bin ich im, im Tag, im Theater an der Rundlofer Straße, in St. Pölten und in Baden im Cinema Paradisum und in Salzburg im Kleinen Theater, in Innsbruck im Treibhaus und in Felkirchen im Sommer in der Pulpa. Also es sind ganz, ganz schöne, nette Locations, mir ist auch immer wichtig, dass es sehr cozy Atmosphäre ist, so ein bisschen wie da jetzt gerade, ja? so sieht auch die Tagebuchslam bühne aus. Es äh, ja, ist eine sehr schöne Mischung an unterschiedlichen Menschen immer dabei und es sind auch immer Männer dabei. Ja? Also Das ist mir auch wichtig. Ja, auch Männer haben Tagebuch geschrieben, nur geben sie es nicht so oft zu, wie Frauen. Ja. Vom Tag auf, vom Theater, man kommt über, weiß ich, es ist barrierefrei. Ja, genau. ist auch barrierefrei. Genau. Was ähm, bei den anderen äh, was in Baden ist äh, nicht barrierefrei, also weil ich bin nicht nämlich oben, unten ist es barrierefrei. Ähm, das kleine Theater ist, ich muss jetzt gerade überlegen, also die Bühne nicht, aber die, nein, das ist nicht barrierefrei. Das sind Treppen, Treibhaus ist barrierefrei, das weiß ich ja, nicht. Ja, nicht. Das ist in Innsbruck. Ja, das ist in Innsbruck. Und Pulpa... Ist, glaube ich, glaub ich, auch barrierefrei, ja. Also, Klar. ja. Und wie lange machst du das jetzt schon? Ein Tagebuchslam seit vier Jahren. Poetry slam ist generell seit, was ähm, haben wir jetzt? 2017, gell? Ja, ja. seit 13 Jahren in Wien. Äh, und ja, der tagebuch -Slam ist eigentlich aus dem ein Projekt entstanden, das er damals geheißen Slam Panoptikum. Da habe ich mir jedes Monat ein anderes Slam-Format einfallen lassen, aus dem Spaß heraus. Und äh, ich bin sehr oft gefragt worden, warum ich selber nicht slame. Dann habe ich immer gesagt, ich schreibe nicht, aber ich habe Tagebuch geschrieben. Das war einfach so ein Running Gag. Und dann habe ich mir mal die Tagebücher meiner Eltern schicken lassen und habe festgestellt, ich, das Leben war hart in den Bergen. Ich war sehr einsam und hatte keine Freunde und Freundinnen. Und habe dann äh, sehr viel in meiner Ferien, also Sommerferienzeit immer Tagebuch geschrieben und habe da mal reingelesen und habe festgestellt, mit ein bisschen Abstand ist das lustig und habe dann das erste Mal einen Diary Slam veranstaltet. Das war damals im Brut, im Konzert aus dem Keller. Das war sehr, sehr lustig, dass ich mir gedacht daraus muss ich was machen. Und dann hat zufälligerweise also das Tag, das Theater an der Gunkendorfer Straße, bei mir angefragt, ob ich nicht bei Ihnen was machen möchte und das war sehr naheliegend, da den Tagebuch Slam zu machen. Und das war dann, ähm, da habe ich dann angefangen im November 2013 mit dem Tagebuch Und ähm, im Februar war dann der David Schalko im Publikum und der hat gemeint, das wäre doch was für ein Fernsehen. Ich meine, das muss er wissen. Er ist der Profi. Und dann haben wir einen Piloten gedreht und es war dann im Herbst 2014 fünf Folgen in der Dienstagmacht auf Hohe F1. Das war eine sehr spannende Zeit. Und danach habe ich dann man dachte, okay, ich muss daraus was machen, ich beglücke auch die Bundesländer damit und das mache ich jetzt seit äh, letztem Sommer, also 2000, nein, 2015, äh, im Sommer beglücke ich auch die Bundesländer mit dem tagebuch -Slam. also so ist so ein bisschen die Geschichte zum tagebuch -Slam. und jetzt im März, vielleicht auch ganz spannend, habe ich zum ersten Mal einen Städtebettel, weil ich habe den tagebuch damals aus dem Spaß heraus gemacht, habe aber nicht wusste, dass es so etwas Ähnliches eben auch schon wo gibt und in Hamburg gibt es den Diary-Slam sogar länger, also schon seit 2011 und Jetzt kommen die Erfinderinnen oder Veranstalterinnen und der Moderator von Hamburg nach Wien und betteln gegen drei Wiener, Wienerinnen und im April fliege ich mit einer Delegation hoch und wir betteln gegen Hamburg. Also so eine schöne Sache. Und ich habe auch mal ein Reisetagebuch gemacht, also speziell nur Reisetagebücher und lassen halt immer wieder was einfallen. Und, äh, ja, also, das ist recht du amüsant. Du bist mit Slam unterwegs und Slam gar nicht selber. Beim Tagebuch-Slam schon. Also da habe ich ja früher immer eröffnet, da war ich immer sozusagen das Opferlamm. Aber mittlerweile habe ich keine Einträge mehr. Ich habe schon alles, den Christian habe ich schon mit zwei Herzen, habe ich schon ständig verbraten. Mittlerweile mache ich es eher so, dass ich eröffne mit Zitaten von anderen Tagebuchslams, von anderen Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Das kommt recht gut an. Ist mir persönlich auch lieber, dann bin ich nicht mehr in dieser Doppelfunktion Teilnehmerin und äh, Moderatorin. Aber richtiger also jetzt bei Border Slams ähm, mache ich nicht mit, ne? also ich schreibe nicht. Aber ich schreibe nach wie vor Tagebuch. Du hast wieder angefangen, gell? Ja, genau. Also ich habe ihn eigentlich aufgehört, nachdem ich nach Wien übersiedelt bin und habe dann in Wien wieder begonnen, ein Tagebuch zu schreiben. Ähm, ja, ist einfach jetzt berufsbedingt, sozusagen. Und ich muss hier für weiterhin für Stoff sorgen. Und auch, weil ich es jetzt wieder brauche und weil ich es mir angewohnt habe, jeden Tag vor dem Einschlafen. Ich habe so ein 5-Jahres-Tagebuch, wer das nicht kennt, das ist total toll. Mhm. Da ist auf einer Seite fünf Jahre untereinander immer der gleiche Tag und da schreibst du immer so einen Absatz. Und das mache ich jeden Tag vom Einschlafen. Ah, ich bin jetzt im dritten Jahr. Wow. Im dritten Jahr, und das ist super. Das ist genau, was heute vor dem Jahr war. Heute am Abend werde ich reinschreiben, hatte heute mit Martin ein Interview im Hotel Daniel. Ja. Und nächstes Jahr war sie dann ganz genau. Da waren wir letztes Jahr. Ja, das, das, ist, sehr cool. ja, das ist super. Das ist sehr, äh, und es ist ja ganz gut, vor dem Einschlafen das zu machen. Weil dann geht man einfach nochmal den ganzen mhm. Tag durch und kann dann einschlafen, weil man ja alles nochmal ablassen hat. Und ja, längere Einträge mache ich ab und zu, aber nicht mehr so viel wie früher und ähm, ja, es, es macht einfach Spaß, ja, das muss man einfach cool. sagen. Wie ist die Zukunft des Tagebuchslands Ja, ich hoffe, es geht weiter, es müssen sich halt weiter genügend Teilnehmer und Teilnehmerinnen finden. Ähm, weitere Städte habe ich in Planung, aber ja, es ist halt wirklich die Teilnehmer- und Teilnehmerinnen-Suche sehr, sehr anstrengend und äh, es kostet mich viele Nerven. Ich habe jetzt zum ersten Mal probiert, wenn wir zu wenig Teilnehmerinnen oder Teilnehmer haben, dass ich Texte von anderen, die mir sie geben und sagen, okay, Fremdtexte vorlesen. Das hat jetzt sehr gut geklappt in Innsbruck. Ähm, ist aber natürlich nicht die ideale Lösung. Äh, es wird im Herbst was geben, ähm, Überraschung, also es wird ein Buch erscheinen, da bin ich dran. Das ist jetzt vielleicht so die Top-News, ja. Und äh, ja, ich, ich hoffe, mit den tagebuch Ich verrate nicht, wie es ausschaut jetzt, weil sonst ist zu viel sehr verraten. Aber es wird dann, es wird fürs Weihnachtsgeschäft. Als Weihnachtsgeschenk kann man dann ein Buch verschenken. Ja. Ich hoffe, die Sieger werden das dann auch bekommen. Ja, ja, ja. Das sind, die sollen drinnen sein, ja. Okay. Wenn man gar nicht erzählt, hm. gell? Schauen, nein. Nein, ja. ja, Es ist, äh, jetzt will ich erst recht noch mal mitmachen, damit ich die Arme gewinnen. <lacht> das heißt nur lange nicht, dass nur die Sieger und Siegerinnen drinnen sind, weil alle sind Sieger und Siegerinnen, die mitmachen, das muss man auch sagen, weil es ist schon mutig daraus vorzulesen und was auch vielleicht äh, die schönsten Geschichten schreibt, das Leben, das ist das, was der tagebuch auch immer wieder zeigt und das äh, macht auch so einen äh, Spaß daran. Und äh, wie es sonst weitergeht, ja, also keine Ahnung, mehr. also man würde, also viele glauben, dass äh, die jüngere Generation nicht mehr Tagebuch schreibt, aber das stimmt nicht, ja, also das muss... Hast du keine Angst vor... Dass Instagram und Blog oder YouTube das Tagebuch praktisch äh, ausrennt oder überholt und ja, das wird schon für viele ist das schon das neue Tagebuch, ja? Aber das ersetzt nach wie vor nicht das richtige Tagebuch, so wie sämtliche neue Medien bestimmte Sachen auch nie ersetzen werden, ja? also, äh, ich habe ja Medienpädagogik studiert, ja, also das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen mein Gebiet. Ähm, ja, äh, natürlich werden immer wieder neue Medien auftauchen und wieder manche äh Ersetzt, also es ersetzt ein, ein Medium, aber ganz verschwinden wird es nicht, also das, das glaube ich nicht. Ja? Weil das merke ich ja bei mir selber wieder, oder wie viel Feedback ich bekomme, man danke, es war so ein toller Abend, ich habe jetzt wieder begonnen ein Tagebuch zu schreiben, oder ich suche jetzt meine Tagebücher raus, beziehungsweise man schaut, dass ich meine Tagebücher vernichtet habe, weil das machen auch sehr viele. Wenn ich am Anfang frage, wer hat Tagebuch geschrieben, wer hat sie verbrannt, das sind immer sehr viele. Es gibt so eine Zeit, da will man mit dem damaligen Ich nichts mehr zu tun haben. Ja? Ähm, aber na, das, das geht nicht verloren. Nein, nein, nein. Dafür sorge ich. Okay. Ja. Wenn man mal dabei war, dann hat man wieder Lust, Tagebuch zu schreiben. Also das Feedback kriege ich sehr oft und das ist auch sehr schön, weil es ähm, ist auch so, dass viele zu mir sagen, Tagebuch-Slam ist eigentlich der ideale Platz für so ein erstes Date. Aha, wieso? Ja? Weil ähm, das. Man lernt sein Gegenüber auf eine andere Art und Weise kennen. Ähm, man sieht, was für einen Humor die Person hat. Äh, man kann gleich mal abchecken, wie das beim anderen so war, das Liebesleben oder ist. Ja? Das lässt sich so nebenbei einfließen. Ja? Und äh, man hat genügend Gesprächsstoff danach. Ja? Also, ich lerne so viele Leute immer danach kennen und das ist schon super. Also, das finde ich schon äh, eine, eine schöne Sache. Also, da, allein die ganzen Momente möchte ich nicht missen. Ich glaube, das ist alles, was man dazu sagen kann. Danke. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, danke. Und ähm, ich hoffe, ich bin wieder mal dabei. Ich würde mich freuen, weil äh, guter Tagebuchschreiber äh, äh, und Tagebuchsleimer in dem Fall. Und äh, ja, ich suche immer Leute. Jederzeit bitte jeder bei mir melden. Das war's. Ich habe mich mit Diana Köhler von Tagebuchslam unterhalten. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, schaut auf ihrer Website vorbei und äh, liked ihre Facebook-Seite. Und ich kann nur jedem empfehlen. Schaut unbedingt einmal ein Tagebuchstreiben an und dann sucht euch eure Tagebücher. Es ist wirklich lustig.